Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert hier auf Popel mit Zucker. Letztes Mal haben wir hier ähm, die Galamine 2 erledigt, haben Mary zum ersten Mal auf die Schnauze gegeben. Und jetzt geht's in Arena Challenge 3 und ich darf Frosty nicht vorne lassen. <lacht> Wichtig. Wir kämpfen gegen Käfer-Pokémon, vermute ich mal, dass er, ich glaube, er hat ein Ding dabei: ähm, Thermopod, aber Feuer ist vor allem dabei. Eigentlich war Dwayne ganz cool, aber Dwayne ist unterlevelt, deswegen müssen wir den halt noch rausnehmen. Ich könnte aber kurz noch zwei Diner Rates machen für ein paar ep -Bomons. Ich glaube, das mache ich mal. Danke, Controller, du bist echt ein Hammer. Ich muss eh noch unten links ein Pokémon fangen gehen. Ich probiere das nochmal. Risiko. Aber ich müsste dann noch einen Random Encounter fangen. Ich hoffe, der wird nicht zu stark. Weil langsam finde ich das echt doof. Nice. Ja, sonst habe ich die Gebiete eigentlich alle abgeklappert, meinte ich. Ein Kaokto, nice. Level 2, komm, machen wir mal. Direkt Batman rein und los geht's. Ich habe letztes Mal die Raids äh, im Speedrun gemacht für 40 Minuten, aber... Diesmal nicht. Diesmal macht er 2-3 Mal schauen, was sich gerade so ergibt. Na, jetzt habe ich den Hahn der Fresse. Deiner Power! Düse erhöht unseren Init alle. Ähm. Um, Blitzer ist ein bisschen useless hier, also ist halt gut für Basic Damage. Äh, uh, Resladero ist gut. Und das dritte, weiß ich nicht, was dabei ist gerade. Habe ich nicht geguckt. Finden wir nachher raus. Resladero ist der Kampfflug, das ist ganz nützlich. Und es ist ein Pampos, okay. Kann man brauchen. es oh, reicht nicht ganz für einen Kill aber jetzt bekommen alle Init, das heißt Pampos und Restadero kriegt noch ein bisschen init Bonus, vielleicht sind sie schnell das Kloptopus dadurch sind sie tatsächlich nice Boom schmeißen Super das System übrigens ist man mit Level-Ups ähm durch die Jobs kann man ja das Level Up über, überspringen, weil wenn man Level 100 hat, dann kann man es ja normalerweise nicht mehr leveln zum entwickeln. Und damit man das nicht auszusehen schafft mit den Jobs, haben sie es so gemacht, dass man mit Level 100 trotzdem ein Sonderbonbon geben kann. Es geht kein Level Up, aber es wird behandelt, als hätte es eins gekriegt und kann man so, kann man noch die Entwicklung auslösen, das würde ich sagen. Also dieser Joke mit Level 100 Karpador geht nicht mehr, weil ich schmeiße ihm einfach trotzdem noch einen an Kopf und krieg dadurch ein Gyarados raus. Fußkick und Body nice, das sind zwei gute Kampfattacken. Ich hoffe, viel, irgendein Vieh kann sie lernen. Nein. Kloppy bleibt. Kloptopus ist leider nicht so gut. Ich würde gerne Kauktop spielen einerseits. Aber ist ja einfach useless. Okay, hier müssen wir noch einen Random Encounter anforcen jetzt. Da ist ein Random Encounter. Ein Ornix Ernsthaft? Okay. Na gut. Ich könnte es natürlich töten, dann habe ich Pech gehabt. mache ich eigentlich nicht. Ich gebe noch einen Next Strike. Ich habe wieder vergessen, Flottbälle zu werfen. Ich bin es mir nicht gewohnt. Die Technik mit Flottbällen. Voll doof eigentlich, aber naja. Weil Flottbälle sind echt gut. Okay, einen Next Strike verträgt er noch. Hat er wohl dann Kreideschreien sitzen, wenn er es nicht konnte. Gut, ist einfach Steini 2.0. So kreativ bin ich, ja. Ich bin einfach der coolste mit Namen, ich weiß. Oder Steinrich. Wir nennen Steinrich? Das ist so sein... ...sein Onkel, sein cooler Onkel. Onkel Steinrich. <lacht> so, Steinrich kommt auf die Bank. Ich muss gucken, eines von beiden ist jetzt falsch in der Bank, das weiß ich gerade. Kloptopus ist falsch. Okay, wir haben noch elf Pokémon als Backup. Das ist nicht schlecht. Eigentlich. Da sehe ich noch vier Raids offen gerade. Ich will kurz an den Eingang. Dann machen wir hier Treffpunkt. Es ein bisschen weh, dass ich Fleckmann und alle schon verloren habe. Das ist Warthändler. händler Warthändler. Wenn das jemand lernen könnte, wäre das voll gut, ne? Ich mach das mal, komm. Wahrscheinlich kann es kein Pokémon lernen, aber es wäre cool. Ja, dachte ich mir schon. Body Press! Je höher seine Verteidigung ist, desto mehr Schaden. Das wäre auf Dwayne ganz cool. Weil Heslon ist Spezial, der kann das nicht so gut brauchen. Dann Init, erhöht die Initiative. Wobei eine normale Attacke ist halt nicht so geil. <lacht> ich mache einen Bodypress drauf. Dann habe ich EP-Bonbons für ihn. Wem habe ich letztes Mal noch Dynamax-Pompons gegeben? Einer schon kann Items vom Gegner verbrennen. Das ist eigentlich ganz gut. Das hat mich im Mystery Dungeon immer meine Belebersamen gekostet. Ich glaube, Batman war am Leveln. Ich muss es gut in der Bank anschauen. Ja, Batman war am Leveln. Kann man das nicht im Bericht anschauen? Ich dachte, man kann es. Doch, da unten, klar. Vielleicht kommt das erst noch dem ersten Raid, weil ich dachte, letztes Mal konnte ich es nicht anschauen. Hm. Je nachdem kann ein gescheiter Auswechsel in Dwayne das Ganze retten. Ich würde trotzdem noch kurz die Raids machen, einfach weil sie mir Spaß machen auch. Okay. Ja, der hat ja Antikraft und Stand gehabt, das ist okay. Ich hoffe, das überlebe ich. Der erste große Einsatz von Waggon. Vielleicht sollte ich dem ein paar Dynamax-Bonbons geben. Fun Fact hier ist, dass die Frequenz von Costoso zu tief ist mit seinem Brüllen, weil er hat eh schon ein tiefes Brüllen und in den Dynamax, dass man das auf den Switchboxen gar nicht mehr hört. Die meisten Dynamax Brüller werden noch übertragen, der nicht. Wenn wir in Dynaband kommen? Glaube ich, Pandago ist auch so ein Kandidat, der einfach zu tief ist. Es ist so bescheuert. Das habe ich rausgefunden, weil ich zufälligerweise kostoso spiele, das Dynamax Tank. Das Ding macht so viel Damage, das ist abartig. Mal eben 400kp rein, easy. Boom. Die Sonne scheint, glaube ich, eh schon. Das wird weh machen. Das wird weh machen. Ach, da geht ich einfach nicht. Okay. Na, wir haben Quirtle. Ja, dann ist... Also nicht herabwertend. Quirtle hatte äh, als Fähigkeit. Hit number one. Sonnenlicht kann sofort absorbiert werden und Boom. Das ist so ein gutes Team mit Quirtle eigentlich. PVP spielt man halt immer eh wohl nur als Quirtle. Ich habe auch schon Quirtle gesehen in Teams. Netzball kommen. Ja hätte ich in den Kader wild gefangen. Vielleicht geht es noch. Ich weiß nicht, welche Routen das überall rumrennt. Ich glaube, ich habe eins aus dem Raid genommen und entwickelt. Also hochgezüchtet dann. Es ging recht schnell. Ninja Tom ist einfach zum Züchten. Äh, aber auf jeden Fall. Sollte ich eins bekommen, würde ich mir beim Entwickeln den Platz frei halten, damit ich Ninjask und Ninjatom habe, weil. Ist ja le legitim, ne? Ist ja eine Entwicklung. Ich dürfte dann einfach Ninja Tom oder Ninkada Nin nicht mitnehmen. Also Ninjask. Weil ähm, ja, ich habe nur einen Slot frei, aber passt. Okay, wir kriegen viele Items. Ich muss nachher mal was noch machen, weil ich mein Velo Upgrade mit aus meinem Fahrrad. Mensch, ich bin Schweizer, ne? Ganz schlimm. Pferdestärker, nice. Was habe ich hier für einen Bodenangriff drauf schon? Ich weiß, irgendwas habe ich. Sandgrab, genau. Aber ich mach lieber Pferdestärke. Ist genauer und stärker. Verdammt gute Angriffswerte. Finde ich Sandgrab halt nicht ganz so geil. Ähm... Ja, ich bereite mich nur noch kurz vor für die Arena. Ich glaube, da drüben habe ich schon eins gefangen. Ich glaube, ich habe jetzt unten alle Regionen abgeklappert. Außer also halt die Surf-Only-Gebiete. Es gibt in der Mitte eine Insel. Dankeschön. In der Mitte eine Insel, wo ganz viele Kostose und so rumrennen nachher. Da war ich nicht. Was haben wir hier? Ein Wattzapf, Käfer Elektro, da kann ich natürlich wieder Dwayne losschicken. Ich muss unbedingt mein Bild ändern, ich finde diesen Polizisten immer noch schlimm. Ich mag meinen Charakter, ich finde meinen Charakter cool, ganz ehrlich, der gefällt mir. Ein bisschen abändern noch, zwischendurch mache ich aber... Die Handschuhe zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen finde ich den eigentlich ganz schnafte so. Handsturm, von mir aus ist mir egal. Wobei jetzt natürlich äh, deiner Feuer ganz gut wäre, weil, ähm, Marakamba dann wieder Solarstrahl spammen kann. Dankeschön, Random Dude, auch mit großen Torrad. Ich wollte das Ganze übrigens streamen, falls ihr euch wundert, aber ähm, irgendwie macht mein PC immer Stress mit der Garde momentan mit Twitch und ich weiß nicht wieso. Er sagt mir momentan durchgehend, ich bin online und ich bin nicht online. Ich würde wahrscheinlich in meinem anderen Spiel schon mein Living Decks wieder herstellen, irgendwann. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie, ja, ich habe Online Living Decks, ich brauche nicht mehr. Meine In-Game in spezifischen Decks mache ich eigentlich nur, weil ich es kann, bis ich äh, die habe. Und dann würde ich den Online Decks einfach machen. Ich kann hier vielleicht einen Living Deck züchten, aber das wäre einfach nicht interessant. Es ist wirklich einfach nur, ich fange ein Pokémon, danach muss ich es fünfmal züchten, leveln, fertig. Tauschen, fertig. Eins fangen, fünfmal züchten, tauschen, fangen, fertig. Es ist mega langweilig. Mich hat es ein bisschen gepackt in Gen 7, dass ich damit angefangen habe. Also in Sonne Mond. Ich habe in Sonne Mond auf 30 Boxen verteilt. Aus allen Editionen, weil damals gab es ja, also es gibt es immer noch, auf dem 3DS, die Emulatoren zu Rot, Blau, Gelb, Kristall, Gold und Silber. Da konnte ich dann die meisten Legendaries noch holen, ohne Glitches übrigens. Also ich habe alle Legitim gefangen, mit Hyperbällen, Meisterbällen, dafür Mewtwo <lacht> ähm, und so weiter und so fort. Mew habe ich auch gemacht, aber Mew darf man nicht rausziehen. Mein Mew habe ich aus einer Eventverteilung in XY wegen 20 Jahren Pokémon. Von da habe ich auch mein Celebi. Die sind in einem roten Ball drin. Und sind, glaube ich... Ich weiß nicht, ob sie von Game Freak kommen, persönlich. Also von GF. Als OT. Aber ich bin mir nicht ganz sicher momentan gerade. Ich muss mal nachschauen. Ähm ja, aber die sind legitim halt aus Event-Verteilungen. Momentan fehlt mir wirklich nur noch ein Polygon 2. Aber ein Kumpel hat das, das weiß ich. Meluetta fehlt mir. Volcanion. Und... Pupa. Und ein Kumpel hat mehr als eine Eventverteilung mitgemacht pro Pokémon. Da hat gesagt, ich könnte eins haben für einen Living Dex, dass ich den Complete bekomme. Das fände ich ganz cool. Äh, die sind dann nicht gecheatet oder so, das weiß ich bei ihm gerade. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Ich muss mal nachgucken. Wenn sie vom C-Spot kommen, dann ist scheiße, aber sonst. Wenn ich dir dann legit bekomme, würde ich den C-Spot wegschmeißen. <lacht> aber ich habe momentan halt keine Chance, auf diese Eventverteilungs-Pokémon zu kommen. Das ist ein bisschen schade dann, ne? Weil... ...Gradenburg Canyon war ja, glaube ich, kein 6. War das XY? Ne, das kam vorhin, glaube ich. Nein, das ist in der 6. Ja, das ist äh, XY gekommen. Das gab es bis jetzt nur in der Eventverteilung meinte ich. Pokémon Home kann man das finden in Schwertschild. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Geheimgeschenke. Okay, also Begrüßungsgeschenk. Beim ersten Start gibt man einen Pikachu. Danach kann man auswählen, im Mobile-Version, im ob man diese sagen, oder Schicki will. Das Spielerprofil mit Stickern gibt hier ein Pichu. Dann geht es Rotum, Evoli. Mariana müsste ich auch bald bekommen. Serahora müsste ich eigentlich gekriegt haben. Ein Pokémon auf Pokémon Home ablegen müsste dir ein Zeraora geben. Oh, interessant. Sorry, ich bin das gerade am Nachlesen. <lacht> eigentlich hätte ich ein Zeraora haben müssen... Ich muss mal kurz über eine andere Seite lesen. Das nimmt mich jetzt wunder. Äh, ist ein Psycho, ich zu zugefallen. Ah, da gibt's eine Bedingung. Ihr müsst zwischen dem 17. Juni und dem 7. Juli ein Pokémon gelagert haben. Nee. Okay, die habe ich erst später geholt, deswegen. Scheiße. Okay. Ja, vielleicht hat ein Kumpel auch wieder mehr bekommen. Wobei eigentlich nicht, Home ist ja one-off. Mal schauen. Ähm, weil ich will es eigentlich nicht unbedingt über den Sisbot machen, das kann man machen. So also nicht, dass ich das machen. Aber bis jetzt habe ich es wirklich noch nie gar nicht gemacht. Ich habe bis jetzt alle meine Pokémon legitim geholt. Also das ist gar nichts. Ich habe bis jetzt alle Pokémon legitim. Ich habe auch alle legitim gezüchtet. Äh, und... Das Einzige, was halt ist, ist, dass keine Shinies dabei sind beim Züchten bei mir. Schade. Ich habe mir auch schon überlegt, ich habe ja meinen Kostur so ewig gezüchtet, dass ich das einfach noch als Shiny-Upgrade noch mal mache. Was bist du, Kampf. Hä? kenne ich gar, gar nicht vom Sprite her. So, das ist der letzte Dynerate, danach geht's in die Arena, keine Sorge. Ich will noch kurz wissen, was das ist und es fertig machen, dann geht's los. Eine Rabouts war das nicht, ne? Doch, okay. Mhm. Batman! Okay, Pipi ist cool. Wohin genau ist Scheiße? Leider. Ich, ich glaube, das war auch ein Level 2 Raid. Wir kriegen hier noch Level 2 Raids, das ist angenehm. Später dann die Level 3 und 4. 3er gehen, 4 sind schon schwer und 5er sind unmöglich alleine mit Bots zu machen, eigentlich. Das weiß ich einfach mal schon so. Habe ich schon mehr als genug Erfahrung gemacht mit. Darum kommt dann halt die Schwierigkeit mit dem Schutzschild dazu, deswegen würde ich gerne jetzt ein paar durchfarmen. Fangen. Super, weil ich muss mal Bälle holen endlich. Wobei <lacht> ich habe jetzt mehr als genug Geld-Items bekommen. Die könnte ich dann irgendwann auch mal brauchen. Aber dass ich Memmion am Anfang schon verloren habe, macht halt echt weh. <lacht> Nach wie vor. Das ist ein bisschen schade. Yay. Ach cool, Auras Server. das, glaube ich, ein Spezialkampf. Ist sehr interessant, Spezialkampf. Erwartet man gar nicht. So, jetzt kurz mal meine. Ich tinten mir noch ein Raid, aber ne. Ich kurz, die warten mir ja nicht. Ach, der lebt noch? Hab ich. Hab ich gar einen Dayskip mitgemacht? Hä? Es ist 15.11 Uhr. Habe ich irgendwo zwischen 15 Uhr. Und 15 .10 Uhr 10 einen -Skip gehabt. Also eine raid zeit -Wechsel. Komisch. Ich werde es nicht weiter raiden, keine Sorge. Vielleicht mache ich das dann... Pri eigentlich will ich nichts privat machen. Aber wenn mir was verreckt, würde ich das eigentlich schon gern zeigen, ne? So... Heilen brauche ich nicht, aber ich brauche kurz meine Epi-Bonbons. Dwayne pushen mit S. So. M gehen an... Heslon 1 mal sicher. Yes, genau das... Ja, ich habe so gehofft, dass es passiert. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob es Level 30 war. Sehr gut, ich krieg mein kleines Marienkäfer. Das ist voll süß. Das ist irgendwie 1,4 Meter groß. Nicht mal, das fliegt. Oder was, 1,4? Ich glaube, das war noch kleiner. Ich guck mal kurz. Ah, 0,4. Ups. Wer war 40 Zentimeter großer Marienkäfer, der voll Psychokräfte hat und so? Ah, das wollte ich nicht. Egal. Dann kriegt Brain noch vier Dynamax-Bonbons. Batman kriegt EP-Bonbon XS, die nichts bringen. Da gebe ich zwei Sonderbonbons rein. Was macht Imitator? Die zuvor eingesetzte Attacke kopieren. Nee. Kann gut sein, muss nicht. Und Frosty kriegt auch noch einen Laptop. So. Das sieht doch noch in einem stabilen Team aus. Die Frage ist, ob ich mit Scream eröffnen will. Ich fange sicher mal den ersten Kampf mit Scream an. Mal schauen, was dann passiert. Er hat zwar keine guten Counter gegen Feuer, aber er ist neutral. Mal gucken, wer denn ein Swap in, wenn ich äh, predikten kann, was kommt. Guten Morgen? Es ist 15 Uhr. Hä? Habe ich was verpasst? Also, nee, warte mal, storymäßig ist ja morgen, aber dann hätte ich schon gar keinen. Ach, doch, warte mal, ich habe jetzt keine Käfer-Pokémon. Ihr dürftet eigentlich nicht in dieser Box sein, übrigens. So. <lacht> Habe ich noch einen Käfer hier? Nee. Passt. Ach, leck mich. Ja, will ich. Whatsapp und Ninkader Nummer 2. Ganzer Tag. Ja, morgen in dieser Zeit habe ich Sport. Richtig geil. Dann kann ich eh nichts annehmen, aber morgen Abend vielleicht. So, dann muss ich noch kurz mein Micro endlich umbenennen. Ich dachte, ich hätte schon ein Haukei genannt, aber anscheinend war das eine Idee. Und dann habe ich es nicht gemacht. Das war dumm. Ja, bitte. Hawkeye, jetzt. Auch wenn es mir nach Key aussieht, aber naja. Gut, <lacht> legen wir los. Endlich. Ah, ne, Brokkoli ist ja richtig. Stimmt. Die sind jetzt alle legit. Da habe ich ein paar. Und wir legen los brauche ich noch Supertränke? Ah, ich habe 17 Stück, das schaffe ich schon. Ich bin überlegen, ob ich noch in die Boutique gehe. Ich habe 36.000, da sage ich in die Boutique. Ich guck mal, ob es Neues gibt. Da spielen einen Rucksack oder so wäre noch cool. Meine gelbe Tasche finde ich ein bisschen low. Aber ich glaube, die haben halt je nach Ort was anderes. Ja, das ist ortsabhängig. Ja. Dann muss ich halt später nochmal hin. Es in eine andere Boutique gehen. Wee. Hey Hopp, Junge, ich war noch kurz raiden, kein Problem. Ich hab dich gesehen, aber... Da bist du ja endlich, Adi. Ich habe mir eben den Feuerhauten geschnappt, aber ich weiß jetzt, warum Cabo von an der UND Der okay. Da wartet jetzt einfach eine halbe Stunde drauf, dass ich komme, nur weil er den Feuerhauten geschafft hat. Wäre mein Team nicht das Allerbeste? Keine Sorge, ich habe nee. Kabu. Er ist UNES nee. Ja, okay. Er sagt, wir schaffen das schon, weil er es auch geschafft hat. Technisch gesehen, ja, wenn er es schafft, kriegen wir das auch hin. <lacht> ähm. Hallo? Steht okay. ja, Wieso steht der... Okay, ja, ich gehe rein. Wieso steht er jetzt hier drin? Mega dumm. Vielleicht schaut er mir zu. Hm. Wird schon passen. Die Arena ist etwas ungewöhnlich. Okay. Was war die Arena nochmal im dritten... Ich weiß es nicht, oder? War das dieses Drei dieses training Ach nee, das war die. Da muss ich ja eine bestimmte Anzahl Pokémon... Besiegen und Fangen. Besiegene geben ein, Gefangene zwei. Sobald du fünf Pok Punkte hast, gilt die arena bestanden. Alright. Ähm, die Pokémon, die ich hier fange, zählen nicht für meine Mission. Also für meinen. Also die darf ich nicht nutzen. So meine ich. Und was ich gelernt habe, ist, dass die Typen hereinfunken. Äh, das heißt, ich soll die zuerst ausschalten. Das ist okay. Weil die hauen entweder dann mich oder den Gegner und das ist halt beides nicht so geil. Ja, toll. <lacht> Hard targeting hier. Aber oh, was, der kämpft sogar richtig mit diesmal. Letztes Mal hat er mich angegriffen. Deswegen bin ich die, diesem Friendly Targeting dran. Das wären jetzt schon zwei Punkte, wenn ich das richtigen Kopf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, das zählt nur bei Bern. <lacht> Ähm, Risiko, wir geben den Next Strike. Verwirrung geht eh immer gleich viel Schaden. Zum Glück ist Verbrennung nicht Toxin-Like, dass sie sich stacken kann. Das müssen jetzt 5 Punkte gewesen sein, eigentlich. Äh, 4 Punkte. Und ich einen Wulpix. Ja, aber ich nehme Wulpix nicht mit in mein Team. Denn Wulpix ist... Ach, das waren nur 2 Punkte. Ach so. Da muss ich vielleicht den Typen gar nicht hauen, ne? <lacht> ich dachte die mit. <lacht> Ups. Na egal. Das heißt, ich kann nächstes Mal einfach einen Flottball Oh, ein Lichtel. Das wäre so cool, wenn das alles zählen würde, ne? Aber ich will, ich finde das jetzt uncool, hier drei Force pokémon zu haben. Das wären dann einfach nochmal drei mehr, die ich nicht über die Routen gefangen habe. Theoretisch könnte ich hier äh, Waggon nach vorne setzen, dass der noch ein bisschen mehr AP kriegt. Aber Scream hat genug, die Arena hat Level 25, das ist voll easy. Ich glaube, ich bin eh schon komplett überlevelt. <lacht> Nur Frosty darf nicht kämpfen heute. 6 nice. Punkte. Wenn ich alle drei verhaue, das ob ich ausprobiert, kriegst du nochmal mal drei neue dann. glaube ich. War mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, du kriegst neue. Aber ich wollte einen Thermopot haben. Kabus mission wurde bestanden, wir haben einen Gewinner, das heißt, es geht los. Alright. Sind wir ready? Wir müssen ja, ne? Ich mag sein Charakterdesign nicht, wenn er läuft. Das ist zu so dämlich.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 Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Mod Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Kabu fordert dich heraus. Und Vulnona beginnt den Kampf. Reines Feuer-Pokémon. Wunderschönes Vieh, ich liebe es. Mit einem unglaublich coolen alola version Mit einer unglaublich coolen aluna Mit Eis und Psycho kombiniert. Und ich brenne zum ersten Mal in diesem Kampf. Jetzt ist die Frage, wird er wohl nur heilen oder kann ich den Brand noch ein bisschen... Ich heile mich mal mit dem Feuerheiler, komm. Das will ich mir nicht geben jetzt schon. Und ganz billig eine Glut. Falsche Taste. So. Dann geben wir noch mal einen Gift-Hieb ab. Ich glaube, er hat vier Pokémon, wenn ich es richtig gesehen habe. Los, Dwayne, du musst leveln. Dwayne ist mein geheimes Monster. <lacht> Akani als nächstes, nice. Sein Setup ist unglaublich. Ich mag die Pokémon, die er spielt. Drei Pokémon als nächstes. Kommt also Thermopod in den Kampf. Ich mache Funkensprung, dass durch den Magnet noch ein bisschen verstärkt wird. Aber es paralysiert nicht. Das wäre cool gewesen. Na gut, wir gehen wieder zurück auf Giftstreiche. Beides speziell. Äh, beides physisch. Alles physisch. Kannst du mal aufhören mit Ehrlich? Ich weiß, ich spiele physisch, das ist kacke jetzt für mich. Ähm Na gut, bevor ich hier die letzten, den letzten Angriff setze, muss ich kurz heilen also. Das ist ein Riesenproblem jetzt. Ist richtig ehrenlos die ganze Zeit Tränke und so im Kampf benutzen. So, die Frage ist, ob Thermoport drei Runden überlebt, ob ich jetzt schon Dynamaxen kann, um mein Setup zu machen. Danach. Jetzt muss ich die Verbrennung nochmal wegmachen. Natürlich. Oder scheiß auf die Verbrennung gegen Dynamaxen. Komm, Runde 1 Dynamax, Runde 2 und 3 mache ich mit Thermopod. Ich hoffe, das reicht. Weil Reflex hat den hohen Dynamax-Level durch die Bonbons erst. Das heißt, er kriegt doppelte Menge KP. Ja, ich weiß, der Brand macht brutal wie jetzt gerade. Aber eigentlich sollte ich es nachher riskieren können, den Dwayne reinzuwechseln, sobald die Dynamax Version fertig ist. Na los, Kabu, so eine zündende Idee mit der du gewinnen kannst. Inferno Pot. Thermopod ist die kleine Inferno Pot ist die Vor Weiterentwicklung. Und ich bleibe bei deiner Gewitter, denn deiner Gewitter wird durch das Elektrofeld verstärkt jetzt. Es wird Zeit für die giga nächsten inferner port Werde größer und ändere deine Gestalt. Oh, die G Giganterform. Die ist voll cool. Kamalm hätte die eigentlich auch, aber die hat sie noch nicht gespielt. Das ist verdammt geil. Dieses Vieh ist unglaublich cool. Und durch den Brand machen wir halt so wenig Schaden. Wie der Flamme, die in die Höhe schießt, stecken wir auch hier und so. Stecken auch wir uns hohe Ziele. Verstehst du? Giga-Feuerkästen. Bam! Fuck. Ja, klar, mit Feuerwirbel und allem. Okay. Noch ein Gewitter rein. Dann ist die Dynamax vorbei nächste Runde und ich wechsle auf Waggon. weil Scream kommt hart auf die Schnauze gerade. Ich hoffe der Feuerwirbel besteht nicht weiter. Ich hätte lieber einen Boost also ein gelbes Scream gehabt ehrlich gesagt. Das ist random wegen dem Besen. Und wir gehen rein. Ach oh, fuck, er ist gefangen. Oh nein. Ich meine, eine super -Tank. Der ist gefangen wegen dem Feuerwirbel. Fuck. Diener Schwarm ist doch die Käferattacke. Okay, er wird wieder klein ist, diese Runde. Und ich muss meinen Brand endlich heilen. Der kriegt so viel Schaden, das ist voll kack. Ich weiß nicht, ob das überleben würde. Ich muss gucken, ob der Feuerwirbel vorbei ist. Der bleibt, glaube ich, bestehen, ne? Ja, der bleibt bestehen. Ich komme nicht mehr weg. Also noch einmal voll healen und dann... ...soll der weniger Schaden austeilen ab sofort, hoffentlich screen, natürlich! Also, Rauchwolke, Entschuldigung. Ich habe aus dem PvP viele Attacken auf Englisch gelernt jetzt. Also, das Elektrofeld ist vorbei. Pokémon können wieder eingeschläfert werden. Und ich brauche einen Feuerheiler. Ich ja, glaube, das sollte er eigentlich nicht prediktet haben. Wenn dann macht er eh random, was er will. Das einzige Problem ist halt, ich komme nicht weg, ne? Ich komme weg. Ich probier mal zu treffen. Minus 2 auf Genauigkeit macht schon weh. Oh, und er hittet wieder nicht. Okay, ich hoffe, er macht noch ein drittes Mal Flammenrad jetzt. als ob das schon wieder connected hat. So, Dwayne, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Full-Init, komm, mach ein Flammenrad, bitte. Sollte nicht viel Schaden machen, eigentlich. Er macht ein Smokescreen. Natürlich, leck mich doch. Zwei Smokescreens hintereinander, das ist asozial, voll gemein. Und trotzdem wieder getroffen. Vierfach mit Stab vorbei. Und ich habe wieder kein Pokémon verloren. Alles die Konter mit doppel äh, Konter mit Spezial. Riffax hat hart auf die Schnauze bekommen. Diesmal großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. das war knapp. Also knapp, nicht, aber Riffax hat echt Probleme gehabt. Du hast mich besiegt, mich, denn sie so oft die erste große Hürde der Arena Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Wie es scheint, habe auch, hab auch ich noch nicht ausgelernt.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 An euch liegt es, dass ihr am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Sehr gute Einstellung von ihm. Ich mag den. Was für ein Kampf, Adi. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Riffix gewinnen würdest, aber. Mann, war das aufregend. Ja, aber Gong hat mehr ausgemacht. Aber ist okay. Sehr beeindruckend, Adi. Jetzt hast du sie schon im Pflanzenwasser am Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Challenge. Zu Feier des Tages überreiche ich dir diese Themen. Flammenrad ehrlich. Okay, ja, ist auch gut. Ehrlich geht auch klar. Äh, ja, kenne ich. 90 Genauigkeit. Ja, so eigentlich ist eine Nachbildung von Kabus Uniform. Mhm. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Du hast ihn gehört, auf geht's! Wir haben jetzt so viele Ordner, kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone, Das ist schlottern, wenn sie uns sehen. Na klar. Na klar, Hoch. Trübt, klar. Ey, wenigstens er motiviert, okay? Es lädt lang, irgendwas passiert. Achso. Ich will eigentlich heilen. Komm, gehen wir Adi. Ich will heilen. Der Arena-Leiter kommt hier persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele, arena, viele der Arena-Challenge geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es besteht tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Gerade noch rechtzeitig, ein Glück, dass das Flugzeug so schnell da war. Hopp, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest der Challenge zu wünschen. Aber nicht nur aus der arena light sondern auch aus eure Fans. Oh, in der Tat, um... Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir ein Fangesang für euch ausgedacht. Hopp, hopp, hopp, unser Hopp ist total top, und Adi ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Alles klar. Die arena die ich, ab, die ich ab jetzt erwarten habe, ist ganz schön in Sicht, doch wenn ihr weiter an euch und euren Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir meine Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Kommt, weiter geht's Adi. Claw City wartet auf uns. Heel. Also ich bin geheilt, dann ist easy. Sonst gehe ich zurück. Ja, hier werden wir nicht alle Naturzonengebiete sofort abklappern. Da gibt es viele. Ein Teil will ich für später aufhalten. Da hast du uns wieder Naturzone stärker und besser als je zuvor. Stimmt, ich war nicht gerade vor der Arena noch da. Claw City liegt irgendwo da drüben, Adi. Über die Brücke da, ja. Richtig. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist es auch klar. Ich mache nur einen kleinen absprechen und vor mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hop beginnt. Die Arbeit könnt ihr ersparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht so wert her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Ähm. Okay. Vor allem du da, wie war dein Name nochmal? Hoppsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champion, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist mir ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, das tun ist in einem Kampf. Du gegen mich da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen und um uns begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat er die kurzen Prozesse mit dir gemacht. Hast du das etwa schon vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich bin stärker. Okay. Immer redest du nur von Adi und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Adi, du kannst schon mal ruhig nach Claw City gehen. Wir sie uns dort. Ja, ich... Der kriege gerade auf die Schnauze. Ich sehe schon. Okay, ich bin geheilt. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Langsam kommen wir echt voran mit den Leveln auch bei meinem Team. Ich würde mal Frosty nach vorne setzen trotzdem. Scream kann nach hinten. Frosty braucht ein bisschen mehr EP jetzt. Und los geht's. Oder wir kämpfen gegen die. Die gibt uns auch Cash, das ist gut. Win-win. Ah ja, ich sehe die Zeit, keine Sorge. Ich mache die Folgen extra ein bisschen länger jetzt. Klar, natürlich direkt gegen Kikalo. Ähm ja, Dwayne. <lacht> ich trink mal kurz was. Meine Init müsste jetzt eigentlich voll geboostet werden. <lacht> Dümmste Fähigkeit aber. Also eigentlich ist sie voll gut, aber. Dann kann man halt einen Bulky spielen jetzt und auf die Init kacken und der kriegt trotzdem eine volle Init-Ladung. Ist voll heftig. <lacht> Ich mach trotzdem Antikraft, weil es noch meine Angriff- und Verteidigungswertes äh, steigern könnte. Worauf ich hoffe, ehrlich gesagt. Aber sieht nicht so aus. Ja, jetzt kommt Flegleon. Ja, das kann ein Problem werden. Machen wir einen Body Press. Das Problem ist halt vierfach Schaden, ne? Als ob, als ob der mir Waggon gewonnen hat. Ich hätte so schmecken müssen, dass dieser Wichser das hinbekommt. Fuck off! Jetzt habe ich keinen Bock. Habe ich Waggon extra so hoch gezüchtet für dieses für die Scheiß Arena und kassiert deswegen wieder? Toll, ich glaube, ich muss den follow kampf ziehen rausnehmen. Wenn ich so spiele, kann ich mit dem Follow echt nicht viel machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Follow-Modus ist hier zu schwer. Ja, toll, jetzt muss ich den Waggon wieder rausnehmen. Leck mich doch, als wo ich so gute Attacken drauf hatte. Die drei dürfen nicht hier sein. Auch wenn ich sie legit gefangen habe, eigentlich. Ah, oh, Mann! Das kackt mich jetzt an. Yes. Ich muss mehr Raids machen, ich muss die deine Level noch machen irgendwann. Am oh Mann. Glück habe ich noch zwei drei Pokémon auf der Bank, aber langsam wird es echt Kacke mit den Typen auch. Okay, ich habe die eingeloggt. Ich habe es gerade überlegt in Steinrich und so. Passt schon. Es wird recht schwer irgendwann. Ähm, ich mache einen Raid. Das kackt mich gerade richtig hart an. Das Waggon jetzt weg ist wegen dieser dummen Kuh. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich verzweifle an dieser Challenge noch. Ich sehe schon, komm, ich muss nochmal resetten irgendwann. Ich sehe es schon vor mir. Dann würde ich aber mehr auf meinen Starter aufpassen und so. Ich habe aber trotzdem nicht Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. Ja, von mir aus super mal. So, ich beende danach die Folge, äh, ich fange noch dieses Velosi, dann ist fertig. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Sobald es drin ist, schauen wir, was ich bekommen habe noch und dann ist es fertig. Ich glaube, ich wechsle den Kampfstil. Ich ziehe das noch durch mit dem Kampfstil und wenn ich halt kassiere, dann. Wechsle nächstes Mal. Und mich wundere, wie weit ich komme jetzt so halt. Okay, also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!